Wer sollte einen Lombardkredit aufnehmen und wer sollte besser die Finger davon lassen? Und wieso sollte er die Finger davon lassen? Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Eine sehr, sehr gute Frage. Also wirklich außerordentlich gute Frage. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Es kommt immer auf die Opportunitätsinvestments an beim Lombardkredit. Nämlich ich nehme einen Lombardkredit auf, ich habe zum Beispiel, nehmen wir Novartis Aktien, ich habe die Novartis Aktien, kriege da 70, 80 Prozent LTV auf mein Value und Portfolio, meine Novartis Aktien, belehne diese, zahle 0,5, 0,7 Prozent jährliche Zinsen, solange ich den Lombardkredit. Aufnehmen. Die Frage ist, kaufe ich dafür mehr Wertschriften? Welche Wertschriften? Kaufe ich dafür Immobilien? Oder kaufe ich nur äh, meiner Frau äh, Schmuck? Aber da kaufst das du, da da kaufst du ein, ein mit Geld, das nicht dir gehört. Wohlverstanden. Korrekt. Also du korrekt. kaufst mit fremdem Geld ein. Wohlverstanden. Wenn Sie das machen, kaufen Sie mit Geld ein, das nicht Ihnen gehört. Das Absolut. bedeutet, Leverage, das bedeutet Hebeln. Sie genau. fangen an zu genau. Hebeln und Hebeln ist sehr riskant. Wir haben ja gesehen Anfang Jahr, die Private Bank und die Chefs von Banken in der Schweiz, die sehr aggressiv zum Teil nach ihren Bonis streben und möglichst viel Geschäft abschließen müssen, haben in den letzten Jahren natürlich den Lombard-Kredit gepusht. Das Kannst du ein Beispiel geben? Zum Beispiel, einer hat ein Portfolio von 10 Millionen, dann nimmt er einen Lombardkredit auf, zum Beispiel ja. von 5 Millionen. Korrekt. Und dann hat er noch 15 Millionen, aber die Korrekt. 5 Millionen gehören nicht ihm. Aber Korrekt. die Bank hat den Vorteil, die Bank hat nämlich die Assets under Management erhöht. Genau. Anstatt nur 10 Millionen zu managen, managt die Bank jetzt 15 Millionen. Und die Erhöhung der Assets under Management, das ist bonusrelevant. Das okay. geht in die Tasche des Private Bankers. Also, passen Sie auf: der Private Banker befindet sich sehr oft in einem Interessenskonflikt. Er weiß nicht, soll er Ihre Interessen wahren oder sollen die Interessen der Bank wahren oder soll er vor allem seine Interessen wahren. Und ich sage Ihnen, Vielfach wird der Banker seine eigenen Interessen wahren. Er ist nämlich interessiert, den Bonus zu erhöhen. Der Bonus wird bemessen anhand der in der management Also wenn er mit einem Kunden, der sowieso nur 10 Millionen hat, wenn er aus diesem Kunden einen Kunden mit 15 Millionen herbeizaubern kann, dann macht er das. Aber was bedeutet das für den Kunden? Für den Kunden bedeutet das Wenn die Börse beispielsweise taucht... Zusätzliche Risiken. Der ja. Kunde muss sich gut überlegen, für was nehme ich diesen Lombardkredit auf und was mache ich damit und äh, wie sind meine Opportunitätskosten und wo ist mein Opportunitätsnutzen, so eines lombard -Kredit. Wo ist auch das Risiko, ja, das oder das wenn, Risiko vor allem wenn die Börse ist, sinkt, oder? Ja, das Risiko, weil also die Credit Suisse hat Anfang Jahr ein Rundschreiben veröffentlicht, ich glaube das ist auch public, das war ja. in der Zeitung, ja, wo explizit drauf gewar darüber gewarnt wurde, dass in einem Fall von einem Börsencrash äh, oder Turbulenzen an den Aktienmärkten <lacht> große Risiken bestehen bei gewissen Kunden, weil sie eben diesen Lombard-Kredit, die, der aufgenommen wurde im letzten Oktober, als die Börse bei, sagen wir hypothetisch 10.000 war ja. und sie Kredite beim Level von 10.000 aufgenommen haben und die Börse, 50 an Wert äh, verlieren würde, äh, würde es sogenannte äh, Margin, Margin, Margin Call. Was ist Was ist ein Margin Future. Call? Was ist ein Margin das heisst, Call? Sehr wichtiger Begriff. Zusätzliche Begriff. Zusätzliche Sicherheiten gebracht werden in Form von Cash oder in Form von Aktien, Obligationen. Also der Budget. Kunde bekommt dann einen Anruf oder und, sagt, und der Banker sagt ihm bitte, du hast 24 hm. Stunden Zeit. Mehr Assets zu bringen. Du musst, deine, du musst das Collateral erhöhen, damit wir mehr Sicherheit haben. Wenn er das nicht machen kann, wird im ungünstigsten Moment versilbert. Nämlich ja. dann wird augenblicklich also. versilbert und da werden Riesenverluste gemacht. Riesenverluste. Riesenverluste. Also ja. Es gibt ein klassisches Beispiel. Ich weiß ja. nicht, ob das. Äh, ist kein sehr bekanntes Beispiel, aber ein, ein ja. illustratives in äh, Ein Kunde einer Schweizer Grossbank, Chinese, der hat in New York ähm, sein Portfolio verpfändet, weil ja. er äh, eine chinesische Firma äh, kaufen wollte, als Aktien einer chinesischen Firma. Ja. wollte seine Position massiv erhöhen und ähm, nach der, er hat den Lombard-Kredit an einem Dienstag oder Mittwoch aufgenommen und am nächsten Tag sind die Kurse an den chinesischen Aktienmärkten. Dramatisch gesunken und vor, vor allem auch dieser Titel, wo, den er gekauft hat, und der innerhalb von äh, 24 Stunden 50% an Wert eingebüßt, sein äh, Portfolio war nichts mehr wert. Das wurde sofort versilbert, und die Bank kennt kein Pardon, glauben Sie mir, darum machen Sie das nicht wenn sie nicht ganz bestimmte Gründe hat. Sie verlieren sofort alles, wenn sie im schlechten Augenblick verkaufen Bestand müssen. Und auf Schulden von ja. 500 Millionen US-Dollar. Ja. Und dann, Über was ist Nacht? passiert? Über Nacht? Alles wurde liquidiert und äh, das war ein Totalverlust. Innerhalb von 24 Stunden hat der Kunde mehrere hundert Millionen Dollar in den Sand gesetzt. Also merken Sie sich, der Lombard-Kredit ist ein Hebelinstrument, das von den Banken meines Erachtens, zu viel promotet wird. Es wird zu viel verkauft, zu viel als Missbrauch, nämlich als Instrument, die Assets an der Managements zu erhöhen, den Bonus zu erhöhen. Das ist alles gut und recht. Sie verdienen damit natürlich mehr Geld, wenn, die, wenn es den Börsen gut geht. Wenn es aber, aber schlecht geht, dann hat die Bank nämlich das Recht, das Pfand automatisch zu versilbern. Und das wird sie machen. Egal welcher Preis, wenn nämlich die Börse runtergeht, dann gibt es vielfach gar keinen Preis oder es gibt den Preis... Äh, ganz den falschen Preis. Den falschen Preis und dann, ja. so können sie Millionen in wenigen, wenigen Stunden sind dann Millionen ja, vernichtet, oder? Wir, wir raten wirklich den Kunden ja. auf äh, Vorsicht, ja. äh, gerade bei der Selektion des richtigen äh, Vermögensverwalters, externen Vermögensverwalters oder auch äh, mit der Selektion der richtigen Bank. Sehr, okay. sehr wichtig. Muss man hier wirklich erwähnen. Okay. Was ist ein typischer Lombardkredit? Zinssatz? bei den Schweizer Banken. Was verlangen, was gestaltet den, den Preis? Was ist ein typisches Pricing für ein Low-Marketing? Wir haben ja, ja gesagt, das Preis in der Zinssatz ist sehr attraktiv. unter sehr Prozent, Unter 1%, ja, oder? Häufig unter 1%. Prozent. Ja. Aber was sind so, wie tief kann er gehen, oder? Äh, wir haben schon gesehen, 40 Basispunkte. Also 40 Basispunkte sind 0,4% bis äh, zu 1%. Äh, mhm was sehr attraktive sehr Zinssätze sind, auf dem Niveau von, von Hypotheken, ja. die in der Schweiz, und da und daher sicher eine, eine günstige Art, sich äh, zu refinanzieren, mit einem gewissen Risiko, weil es wirklich darauf ankommt, äh, für was brauche ich diese genau. lombard Genau, also wenn Sie jetzt wissen, dass Sie nebenbei noch andere Assets haben, wenn nämlich die Bank anruft und sagt, wir brauchen mehr Assets, und Sie in der Lage sind, diese Assets zu bringen, kann, Sie, kann es durchaus Sinn machen, einen Lombarkredit aufzunehmen. Wenn Sie aber einen Lombarkredit aus reinen äh, Gründen einer Spekulation aufnehmen, ist das ein sehr gefährliches Instrument, das Ihren Kopf und Kragen kosten kann. Und zwar im Nu haben Sie alles verloren. Also ich selber in meinem Anwaltsbüro, ich hatte schon hunderte von Anrufen von Kunden, die haben in der kürzesten Zeit ihr gesamtes Vermögen verloren, weil die Bank exekutiert, die Bank verkauft sofort alles zu jedem Preis und stellt die Position glatt und vor Gericht haben sie keine Chance. Sie haben keine Chance vor Gericht, weil, und das ist das, äh, das Schlimme daran, die Kunden haben heutzutage Konteröffnungsformulare, die zum Teil bis 100 Seiten äh, Umfang haben. Der Kunde unterschreibt jede Seite, jeden Vertrag und dort, viele Kunden sind sich gar nicht bewusst, dass sie Pfandverträge unterschreiben und sich quasi bereits bei der Konteröffnung quasi, äh, die Guillotine bereits vorbereitet haben, oder? Es gibt eigentlich heute kein Schweizer Bankkonto Neues, ohne dass der Kunde nicht das sogenannte Pledge Agreement unterschrieben hat weil äh, dieses Pledge Agreement integraler Teil jeder Kontoeröffnung ist ja. und vermutlich der wichtigste einer der wichtigsten für Teil die Bank neben vor allem der ja. Es ist ja der, der wichtigsten Formulare der Bank ja. weil mit dem Pledge Agreement kann ich meine äh, Fies eintreiben ja. äh, kann, kann die Bank ihre Fies eintreiben bei, ja. bei Problemen mit dem Kunden bereits äh, Kontis blockieren oder, oder… Darum nehmen immer mehr Leute unsere Dienste in Anspruch. Sie gehen zu Dario oder zu mir Kunden und sagen, bitte hilf mir bei der Konteröffnung, weil ich komme nicht mehr raus. Die Dokumente sind so kompliziert, es hat so viele Steuerdokumente, aber es hat eben auch nach wie vor auch wichtige Dokumente, eben wie diese agreement. Und da muss man genau wissen, was man unterschreibt. Man muss wissen, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Mache ich da nur mehr Geld für den Banker und wieso, man muss den Banker auch verstehen, wieso hat er so ein großes Interesse, dass ich hier oder? Das ist die Gefahr, eben die Interessenskonflikte. Also wenn Sie eine Beratung brauchen, eine neutrale Beratung, dann müssen Sie uns anrufen, weil wir sind nicht von der Bank bezahlt, wir sind unabhängig und von uns haben Sie werden Sie einen neutralen Ratschlag haben, der wirklich nur in Ihrem einzigen in ihrem, in ihrem Interesse liegt. Und nicht im Interesse der Bank oder äh, im Interesse des, des Private Bankers oder, oder sonst wer, sondern nur alleine in Ihrem Interesse. Wenn Sie weitere Fragen haben zum Lombardkredit oder Lombardkredite aufnehmen wollen oder wollen, dass wir die Verträge anschauen oder was auch immer, greifen Sie zum Telefon, hier oben links ist die Nummer, rufen Sie uns an und wir sind, wir freuen uns darüber, wenn Sie anrufen und wir Sie hier äh, beraten dürfen. Die ersten 15 Minuten unserer Beratung sind gratis. Nach den 15 Minuten natürlich äh, Kostensätze überall. Dario, es hat mich sehr ja, gefreut, ja. dass du heute äh, bei uns warst in der Show.